Parallels Desktop – die Nummer 1 für Mac-Benutzer, die Windows auf einem Mac verwenden möchten. Windows-Anwendungen laufen mühelos. Sie können so viel oder so wenig von Windows sehen, wie gewünscht. Windows- und Mac-Anwendungen nebeneinander. Parallels Desktop ist nahtlos und schnell. Kein Neustart erforderlich. Teilen Sie Dateien und Ordner. Wischen Sie, kopieren Sie Bilder und Texte und fügen Sie sie ein. Ziehen Sie Dateien und legen Sie sie ab. Starten Sie Ihre Windows-Anwendungen direkt aus dem Dock. Der Einstieg ist schnell und die Bedienung einfach. Bringen Sie Windows in wenigen Minuten zum Laufen. Und Bootcamp wird ebenfalls unterstützt. Plus, Sie haben folgende Möglichkeiten. Verwenden Sie die Touchbar unter Windows. Und schließen Sie Ihre USB-Geräte an. Sie können auch von Windows aus ohne zusätzliche Einrichtung drucken. Mac os tastaturbefehle funktionieren unter Windows automatisch. Ob Sie ein Windows-Programm ausführen müssen, den Wechsel von einem PC aus vornehmen, entwickeln oder testen, spielen oder einfach nur nach der ultimativen Flexibilität suchen, ohne neu starten zu müssen, mit Parallels Desktop für Mac sind Sie vollständig abgedeckt. Schnell, leistungsstark und einfach.